Waldparadies kalte Kuchel Wiener Wallfahrerweg Wir müssen zur Straßenkreuzung bei Indergrün hinauf. in der Grün auf den Hegerberg. Nach der Gabelung, wo wir den linken Ast nehmen, müssen wir eine Steilstufe hinauf. Es geht durch wunderschöne Wälder. Schließlich nehmen wir die Forststraße. Am Ende der Vorstraße gerade weiter zum Gipfelweg. Der schöne Gipfelweg. Abstieg durch einen schönen Hohlweg in der Nähe der Lochbrücke. Der Hohlweg geht etwas links versetzt weiter. Vorne alternativ links oder rechts um die Felsen weiter. Der linke Weg. Entgegen dem Uhrzeigersinn um den Hirschenkogel herum. Schließlich geht es zur Straße bei Verasöd hinunter. Karrenweg von Verasöd nach Indergrün. Am Ende der Tour ist hier noch ein kleiner Anstieg zu bewältigen. Eine Jagdhütte kurz vor dem Ziel.